ich bin mit meiner Freundin, die vermummt ist, aus dem guten Grund heraus, denn das Halbhaus ist komplett verschimmelt. Wir sind in einer saatgut ähm, oder Saatzucht, ich, ich glaube Saatgut verkauft und Saatzucht, züchtet, mit der Name sagt. Gut, ähm, da die Location komplett in Hauptstraße ist. Ob wir hier echt aufpassen müssen, wo wir hinleuchten, lassen wir machen versichern, ich hörte auf das Film nicht und benutze nur mit Taschenlampe. Ich hoffe, ihr habt alle Verständnis dafür. Dafür ist der so Schreibtisch nicht mehr so prunkvoll. Das ist das Holz. da kam die Saat hier unten heraus. Tja. Ich kann es leider nicht, nicht so viel über die Geschichte von dem Gebäude erzählen. Ich weiß, das ist eine Wille. Ich weiß, sie ist einschlussgefährdet. Ich weiß, sie gehört keinem. Hinter äh, ihr steckt sehr, sehr viel Geschichte. Mehr kann ich wirklich nicht erzählen. Tja. Ich hoffe, das mit den Kameraaufnahmen funktioniert auch so einigermaßen. Es ist ein sehr, sehr heißes Ding. Und so wie es aussieht, es sieht ja nicht ohne Grund so noch gut aus. Weiß man ganz genau, hier sind Nachbarn aktiv, hier werden die Leute rausgezogen. Brennt heiß und damit ist mein Abschlusswort. Abonniert mich, wenn ihr Süd findet und ich sage erstmal Bye Bye.